Einmischen heißt für mich vor allen Dingen widersprechen, wenn ähm, Unrecht geschieht, wenn in der Politik was passiert, was mir nicht passt, wenn äh, im eigenen persönlichen Umfeld was passiert, was mir nicht passt. Äh, also widersprechen und einstehen für die eigenen Ideale.